Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ja, immer wenn man die Kamera rauspackt, kommt ein Auto. Diesmal waren es Moped. Auch wurscht. Warm ist es heute. Ja, die Soße läuft. So ist es. Heute geht übrigens mal wieder der Nico hinterher. Also ich werde vorausfahren. Und... Ja, könnt ihr euch mal anschauen. Ich bin immer hinterher. Ob er dranbleiben kann. Aber vermutlich schon. Ich glaube, der wird mich wieder ordentlich den Trail runterscheuchen. Bist du bereit? Klar. Ja, und schwimmen ich. wir heute noch mal eine Runde? Oh no. Ja, egal welche Aufwand man nimmt, man sieht immer mega gut übers Meer. Und das hat schon was. Ich bin aber kein Meer. Ich bin mal weg. So, nochmal. Juhu. Ich übe jetzt Kamera ein- und ausklicken, weil das klappt nicht immer. Hey, hey. Da habe ich schon ausgelacht heute. der Autofahrer auch. Was sagt ihr eigentlich zu Nikos Hose? jetzt mal eine andere und die ist ein bisschen kürzer. Hey. Kämmelchen mit Mortadella, direkt vom Supermarkt hier bei der Auffahrt. Cool? Mhm. Und dann hieß es wieder strampeln, strampeln, strampeln. Wir fahren mitten durch die Baustelle. Das war aber keine Absicht. Oh mein durch, ist hier wieder alles ganz idyllisch. Die Antwort auf die Frage, ob es heute warm ist. Mich hat er übrigens auch schon zum Opfer gemacht. Ich habe Brille an. Das ist doch oh. oh, es reicht. Ihr Können wisst auch, wem weiter? ich kein Trinken abgeben werde. Nein. <lacht> Na Prinzessin, geht's jetzt wieder besser. Ess mal einen Snickers. Du bist schon wieder zu tiefer. <lacht> Ist das nett? Ja oder nein? <lacht> Können wir jetzt endlich weiter? Ja, ich hatte noch die. Ja, dann rein an. Auf los geht's los. Vor lauter Hitze haben wir ganz vergessen, uns bei euch zu verabschieden. Hier geht es in die letzten Trailmeter rein. Besonders unten ist der Trail so richtig schön finde ich. Und dann kommt der ja direkt auf den Campingplatz raus, was auch super praktisch ist. Ich weiß nicht, ob wir nochmal wettgeschwommen sind. Ich glaube, im Summe habe ich ja tatsächlich dreimal gegen mich verloren. Also kann es schon sein, dass das nochmal ein Wettschwimmen gab. Oh man, ich muss dringend üben, aber ich bin zu faul. Ich bin. <lacht> Ah, dann lacht er. Hört ihr das? So geht's mir. Mann, Mann, Mann. Ja. Wer will mir Schwimmen beibringen? Bitte in die Kommentare.